Hallo liebe Freundinnen, liebe ZuschauerInnen, hallo alle. Wir machen heute dieses Video um äh, ja, etwas zu verkünden, etwas auszurufen, um uns selbst auch ein bisschen die Möglichkeit zu nehmen, äh, einen Rückzieher zu machen. Ne? Äh, denn die Idee schlummert schon relativ lange in uns und ja irgendwie passt es nie. Aber jetzt passt es auch nicht schlechter als man anders. <lacht> und ähm, deswegen sind wir entschlossen, im Herbst auf Weltreise zu gehen. <lacht> und äh, ja, irgendwie passt es eigentlich auch ganz gut. Ähm, wir sind beide mit unserem Studium fertig, das haben wir erfolgreich abgeschlossen. Und wir können unsere Jobs im Moment gut pausieren oder so gut das eben geht. <lacht> und ähm, da wir auch noch keine Kinder haben, sind wir noch relativ ungebunden. Und wollen das einfach gerne nochmal nutzen. Wir hatten äh, schon häufiger oder schon ewigkeiten uns vorgenommen, diese Reise halt zu machen. Wie wahrscheinlich viele nach dem Abi das ist ein guter Punkt, nach der Ausbildung, nach ein paar Jahren arbeiten, nach Uni abschließen und und und und, und jedes Mal kommt natürlich irgendein Grund oder irgendwas dazwischen, dass man es doch nicht macht. Und in den letzten Jahren ist sowieso ja viel passiert. Einmal die Pandemie, die die ganze Welt lahmgelegt hat und auch das Reisen eingeschränkt hat. Und dann bei uns noch ganz persönlich kam noch ein Haus dazwischen und ins Spiel. Wir hatten Ewigkeiten, über sieben Jahre schon, darauf gewartet, ob man das jetzt kaufen kann. Und uns hat uns dafür interessiert. Wir hatten das Gedanke schon längst abgeschrieben und dann kam doch die Nachricht, dass es uns angeboten wurde. Und dann hatten wir uns erstmal für die Sicherheit entschieden, und um die dann jetzt äh, für sehr viel Unsicherheit einzutauschen. Dann wird es ein Vorteil, wir wissen, wo wir dann wieder zurückkommen und das ist irgendwie auch ein schönes Gefühl. <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, dieses Haus hatten wir jetzt über ein Jahr mit ganz vielen Häfen Händen und vielen Freunden kernsaniert und ähm, jetzt ist es ja, sehr, sehr schön geworden und fällt es doch schwer, das jetzt mhm. ähm, ja, erstmal fremd unterzuvermieten. Aber ja, wie du gesagt hast, dann weiß man wenigstens, wohin man dann wieder zurückkommt. Bevor das Haus anstand und ähm, ja auch vor Pandemiezeiten waren wir mal sehr gerne unterwegs und unsere letzte Reise. Und es fühlt sich ein bisschen an, als sei es in einem anderen Leben gewesen. War unsere große Deutschlandtour. Mit dem Fahrrad waren wir da unterwegs. Und es war auch unser erster Versuch, das Ganze per Video festzuhalten, in Form eines Videoblogs, der auf YouTube veröffentlicht wurde. Und ja, mitten in der Renovierung bekamen wir eine Anfrage, dass das in einem Bikebook oder ein Bikebook veröffentlicht wird. Genau. <lacht> und wir haben uns sehr darüber gefreut. Und jetzt ist es vor ein paar Tagen rausgekommen. Ja, wir sind jetzt in einer äh, mit, unserem, mit unserer Geschichte in einer Fahrradzeitschrift, Zeitschrift, in der, wie wir gesehen haben, sonst nur sehr sehr professionelle Menschen abgedruckt werden. <lacht> und es sieht auch irgendwie, also es ist schon was Schönes, so, dass du in der Hand halten, Es ist so schön illustriert und äh, das ist schon was Besonderes für uns. Und, ähm, genau, neben dem Videoblog haben wir uns auch an einer Homepage versucht und die gelauncht. Gelauncht, gebastelt. Ähm, ebenso läuft es mit unserem Instagram-Kanal. Daran wird auch gebastelt. Ja, das erste Mal, was wir uns damit beschäftigt haben, ähm, ja, es wächst. Ähm, wir geben uns Mühe und ja, genau. Deshalb werden in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Folgen kommen. Wir werden ähm, unsere Reisevorbereitungen begleiten. Ähm, wir werden ja, den Abschied von zu Hause begleiten. Überhaupt erstmal noch erzählen, ähm, was für eine Route wir denn geplant haben und wie wir vorhaben zu reisen. Und ähm, dann ein bisschen müssen wir da auch noch selber planen. <lacht> ja, ähm, ein bisschen müssen wir selber noch die Route uns überlegen und mit Visa klären und, und, und was da alles noch ansteht. Gerne schon mal hier abonnieren und die Glocke betätigen. Gerne ähm, laden wir euch auch ein, herzlich auf unserer Homepage schon mal vorbeizuschauen. Tragt euch ähm, gerne für den Newsletter ein, um ähm, ja, up-to-date zu sein, falls was Neues kommt. Ähm, schaut gerne mal auf unserem noch recht frischen ähm, Instagram-Account vorbei äh, und dann ähm, ja, laden wir euch einfach ein, Herzlich mit uns in Kontakt zu bleiben und ja, zu schauen, was sich denn, denn alles so entwickelt und was passiert. Und dann würden wir sagen, bleiben wir einfach in Kontakt und. Bis dann! <lacht> Bis bald einfach! <lacht> Tschüss!